Nürnberg 13, 8 Millionen ZDF-Zuschauer wollten den Auftritt der schwangeren Schlagersängerin Helene Fischer, 37, beim Comeback von, Wetten, aus der Messehalle Nürnberg nicht verpassen. Punkt. Mit Moderator Thomas Gottschalk sprach die Freundin von Akrobat Thomas Seitel über ihr neues Album, Rausch, und gab Einblicke in ihr aktuelles Seelenleben extratip.com von Ippen Media berichtet Über dieses Thema spreche ich nicht wirklich gerne, gestand Schlagerstar Helene Fischer, als Thomas Gottschalk sie auf die Babybauchschlagzeilen ansprach. Wie es ihr gehe, wollte der gebürtige Kulmbacher wissen. Hier würde ich es sagen, aber der Presse nicht, antwortete Helene Fischer ein bisschen verlegen. Diese Schlagersänger fanden auf tragische Weise den Tod, steht es Menschen zu, über Promis öffentlich zu urteilen, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen? Der Auftritt der am Ammersee wohnenden Schlagerqueen bei, Wetten, das wirkte verkrampft, müde und knittrig. Das bescherte Helene Fischer ein Meer an Heme und Kritik alt sei sie geworden, und müde war sie auch. Die Meinungen in den sozialen Medien spiegeln, was viele ZDF-Zuschauer denken. Ich würde es für angebracht finden, sie einfach mal sein, in Ruhe zu lassen. Schlagerfan Monika Kronschläger verteidigt ihren müde wirkenden Auftritt im ZDF bei Thomas Gottschalk. Ich würde es für angebracht finden, Einfach mal sein, in Ruhe zu lassen. Mit dieser Forderung ist sie nicht alleine. Unzählige Fanstimmen sind entsetzt, wie Helene Fischer verspottet wird. Hallo, sie ist schwanger. Kommentiert Jasmin Hensekinska bei Facebook Extra Tipp. Komm, hier zum Post und mitdiskutieren. Wer sowas behauptet hat noch nie ein Kind zur Welt gebracht und hat meiner Meinung nach einfach null Ahnung wie anstrengend solch eine Schwangerschaft sein kann. Wenn man nachts ständig hoch muss zur Toilette, sieht man am nächsten Tag knitterig und müde aus. Ob sich Helene Fischer bald wieder ins Fernsehen traut, darf nach den teils üblen Reaktionen im Netz gezweifelt werden. Unterdessen gibt es immer noch Karten für ihr XXL Konzert im August 2022 in München. Nürnberg, der Samstagabend gehörte am 6. November klar Thomas Gottschalk 71 und Wetten Gast. Nahezu die Hälfte aller deutschen Fernsehzuschauer schalteten zur großen ZDF Familiensendung ein und durfte sich über prominente Gäste wie Benny Anderson 74 und Björn Öveos, 76 von ABBA, Panikrocker Udo Lindenberg, 75 oder Schlager-Queen Helene Fischer, 37 freuen. Doch was bei einer derart namhaften Produktion hinter den Kulissen und Kameras geschieht, erfährt wenn überhaupt das Live-Publikum. Im Falle von Wetten, dass kann dieses kleine Geheimnis nun jedoch gelüftet werden, und zeigt, dass die Helene Fischer und Co. die Show- und Wettpausen auf ganz unterschiedliche Art nutzten. Extratipp.com von Ippen Media berichtet, Schlagerstar Helene Fischer nutzte, Wetten, das, Pausen zum Nachschminken mit einer gut abgestimmten Mischung aus Musik, Humor und Action beginnt Thomas Gottschalk ein gelungenes Wetten das. Comeback bei den Dank Helene Fischer und Giovanni Zarella 43 auf die Schlagerfans nicht zu kurz kamen. Die 37-jährige performte ihren Hit 0 auf 100 und erntete lautstarken Jubel. »Die sind wirklich alle verrückt nach dir«, lobte Gastgeber Gottscheid die schwangere Sängerin. Doch auch abseits der musikalischen Bühne machte Helene Fischer eine gute Figur, zehn Outfits von Schlagerstars, bei denen jedem Fan der Atem stoppt, und das wohl auch, weil sich die atemlos durch die Nacht Interpretin auf äußerst engagierte Visagisten verlassen konnte. Wie Bild.de berichtet, hielt die Schlagergröße ihr styling nämlich insbesondere während der Show- oder Wettpausen auf Trab und ließ sich regelmäßig nachschminken. Auch Thomas Gottschalk hielt sich so frisch. Schlagerstar Helene Fischer verschwindet bei Wetten das. Fragezeichen Anführungszeichen. Für mehrere Minuten ganz. Bei einem Auftritt des neuen Assables zur Musical-Adaption des Disney-Kassenschlagers, die Eiskönigin, völlig unverfroren, verließ Helene Fischer sogar kurzzeitig die Bühne. Ganz acht Minuten fehlte die schlager kehrte jedoch rechtzeitig zurück, sodass ihr kurzer Ausflug ins Backstage nicht weiter auffiel. Dank dieses souveränen Verhaltens entging die 37-Jährige auch größtenteils Spekulationen zu ihrer Schwangerschaft. Bei, wetten, das kaschierte sie ihren Babybau. Auch Thomas Gottschalk thematisierte den Nachwuchs im Hause Fischer nicht.